der Schule Peter Moos. Ähm, vorneweg ein paar kurze Anmerkungen zum Video selber. Das ist ein äh, One-Take. Das heißt, ich mache nachträglich keine Ergänzungen, kein Editing, ich mache keinen Schnitt und ich habe auch nicht den Anspruch, das drei oder viermal aufzunehmen, bis es wirklich super daherkommt. Ähm, das Ziel ist nicht, hier ein YouTube-Star zu werden, sondern ähm, einfach ein kleines äh, Hilfsvideo zu Lehrmittel Connected zu produzieren. Ähm, Hochdeutsch, weil die Unterrichtssprache ist Hochdeutsch, deshalb äh, ist das auch gesetzt. Es geht darum, das Lehrmittel zu ergänzen, ähm, das Lehrmittel Connected. Es geht darum, ein Dossier zu ersetzen. Du kriegst also für diesen Teil kein zusätzliches Papier, sondern du hast bloß dieses Video zur Verfügung. Und natürlich dein Buch, eben Connected, in dem Fall Connected 3, das Lehrmittel vom Kanton Zürich zur Medieninformatik. Wir befinden uns im Kapitel 3, das heißt Abheben mit Algorithmen und du hast bereits die Abschnitte 3a bis 3d selber durchgearbeitet und bis im Thema drin, hast dir hier einiges an Vorwissen erarbeitet. Aha, das brauche ich nicht. Ähm, sehr nett. Moment, ich kann sie hier nicht stören lassen. Gut. Also zurück zum Video. Sorry für diese kurzen Pop-ups hier, ziemlich nervig. Ähm, ich habe zwei Seiten offen, das eine ist die Scratch-Seite, da kommen wir gleich dazu und das andere ist im Hintergrund die Seite von Connected, das ist im Prinzip einfach die Online-Version des Lehrmittels und nichts anderes, was du auch im Buch hast. Konkret geht es heute oder in diesem Video um die Seite 63, ähm, weitere Videos gibt es zu weiteren Seiten, wenn sich das hier bewährt. Gut, also steigen wir ein. Konkret geht es ja in diesem, ähm, auf dieser Seite darum, die Drohne wirklich äh, fliegen zu lassen und wie du hier siehst, bewegt sich die Drohne nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und ähm, zwar nutzt sie dafür die Befehle, den Scratch-Block-Befehl ändere Y oder ändere X um 1. Ähm, konkret bewegt sich diese Drohne in diesem Spielfeld hier ich sag den Playground und wichtig vorneweg ähm, ich blende mal den Boden hier aus hier das Hintergrundbild das Bühnenbild wie es heißt in Scratch das du da rechts unten siehst ähm, ist äh, nur von Connected hergestellt mit dem mit dem Zweck dir zu zeigen wie eben dieses Spielfeld im Hintergrund ähm, aufgeteilt ist, es ist also wie ein Netz, das sich über das Spielfeld zieht, das kennst du vielleicht schon und du hast sicher so die Grundlagen von der Mathe, aber trotzdem soll es nochmal kurz erklärt werden. X und Y, also die orange Achse hier, X und die blaue Achse hier, Y, die haben einen gemeinsamen Schnittpunkt, das ist eben das Zentrum vom Spielfeld, da ist X und Y 0. Wenn äh, ein Objekt in dem Bereich ist, ist Y positiv von 1 bis 180. Wenn ein Objekt in dem Bereich hier unten ist, ist es äh, y minus 1 bis minus 180. Und bei x dasselbe, 1 bis 240 nach rechts, minus 1 bis minus 240 nach links. Und wenn du die Drohne anschaust, dann siehst du, dass sie sich momentan bei x minus 196 befindet und y minus 100. Gut, soweit zum Koordinatensystem. Ähm, kleine Bemerkung noch, wenn du die Drohne manuell steuern wolltest, dann müsstest du diesen Befehl, den sie hier vorgeben, ändere Y um 1, also steige, anders gesagt, müsstest du noch versehen mit einem zusätzlichen Befehl, der lautet, wenn die Taste zum Beispiel Pfeil nach oben gedrückt ist, ändere Y um 1. Pfeil nach unten wäre dann Y-1, minus Pfeil nach rechts X plus 1, Pfeil nach links X-1. minus So könntest du die Drohne manuell steuern. Aber das Spiel sieht ja vor, dass du ähm, die Drohne mit einem Autopiloten versiehst, dass du also nicht manuell eingreifen musst, um die Drohne sicher ans Ziel zu bringen, sprich von Startfeld ans Ziel. Ähm, sicher deswegen, weil es ja einige Objekte hat, das Flugzeug zum Beispiel oder eben die Landschaft mit dir die Drohne, wenn du das so programmierst, äh, kollidieren könnte, crashen könnte, abstürzen könnte. Gut, was macht denn diese Drohne nun? Da ist ja der ganze Code weg, aber du erinnerst dich, wenn, ich, wenn du auf den Sprite klickst, dann äh, erscheint der Code auch wieder und hier hat Connected schon ein bisschen was vorgearbeitet. Das meiste hier drauf ist von Connected. Sie sagen, wenn du das, die Simulation startest, das Spiel startest, dann soll die Drohne zum Startfeld gehen, zu Startfeld. Startfeld ist ein eigenes Sprite, hier dargestellt durch einen gelben Block mit Start, recht äh, verständlich. Jetzt habe ich mir überlegt, ja gut, also, oder du denkst dir vielleicht, ich kann jetzt einfach das Y nach oben bewegen, bis ich so ungefähr in den Bereich komme. Das ist nicht, Achtung, das ist nicht irgendwie 1, 2, 3, 4 und so weiter, sondern es ist vom Minusbereich auf 0 und dann nach oben so ungefähr die Flughöhe. das waren so 70%. Also, müsste ich rund 100 mal nach oben, um die Minus hier zu, auszugleichen, dann wäre ich auf 0 und Nummer 70. Dann müsste ich also 170 mal n Y um 1 machen. Das ist nicht so attraktiv, finde ich. Und äh, wir werden auch gleich sehen, dass das gar nicht funktioniert. Also, konkret, schau dir die Drohne an. Wenn ich hier jetzt die Startflagge drücke, dann geht es zum Startfeld und nachher passiert eigentlich nichts. Wahrscheinlich hat man es nicht gesehen. Das hier hat das Y vermutlich um 1 verschoben, aber das ist so wenig, dass man es nicht sieht. Umgekehrt 100 zum Beispiel, das geht auch nicht. Das ist zu weit, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Sie geht zum Startfeld, jawohl. Ich verschiebe sie nochmal hier. Drücke auf Stop und Start. Sie geht zum Startfeld und nach oben. Also es wird ein Block ausgeführt, aber wenn ich noch einen zweiten hinzufüge, vielleicht 50, dann... Wird das nicht mehr ausgeführt? Ah doch, es wird doch ausgeführt. Okay, beim letzten Versuch hat es noch nicht geklappt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Aber trotzdem, also, ich, das ist einfach klar. Es wäre eine Lösung. Ich mache hier 170, wie ich so ungefähr geschätzt habe. Das wäre so die Flughöhe. 100, nicht 200. Ähm, und starte das Ganze nochmal. Zack, los geht's. Ja, passt, sie kommt über den Berg. Aber eine Drohne springt da nicht nach oben, sondern sie Steigt kontinuierlich und Höhegewinn braucht auch viel Energie, deshalb umso wichtiger, dass sie hier langsam steigt. Das hat das Connected eben vorgegeben. Ich nehme meinen Versuchsblock hier weg, verschieben mal da nach rechts oben und zwar haben sie gesagt, wiederhole 200 mal ändere y um 1. Das ist ein Programmierelement. Das ist ähm, eine, eine Wiederholschlaufe, wo du genau angeben kannst, wie oft das ein Befehl ausgeführt werden soll. Und wenn du da oben bist, also wenn du in den Bereich gestiegen bist, dann wiederhole fortlaufend, also ohne Ende, ohne Pause, ändere x um 1, das heißt die Drohne wird sich fortlaufend nach rechts bewegen und sie wird dann irgendwo den Rand berühren, was ja nicht das Ziel ist, aber wir probieren es trotzdem kurz aus. Du siehst, ah, mh, ziemlich langsam, wir schauen es uns nicht zu Ende an. es funktioniert aber ein bisschen öd. Ja? Wir nehmen also den Block auch weg, weil wir den so nicht haben wollen, Stattdessen habe ich gedacht, komm, wir machen die Drohne ein bisschen schneller Es ist eine Power-Drohne. Und ich mache den Speed einfach auf 2, also statt 1, 1 mache ich auf 2. Das funktioniert hier unten, aber Achtung, hier oben geht es nicht, weil 200 mal 2 gibt Flughöhe 4, plus 400. Und wenn ich das mache, dann düst die Drohne ziemlich ein bisschen schneller, genau genommen doppelt so schnell nach oben. Aber Achtung, sie kommt so in den oberen Luftraum und da ist eben schon ein Flugzeug unterwegs und das ja, stürzt dann genauso ab, wie die Drohne abstürzen würde. Die Drohne hier aber nicht simuliert, oder der Absturz wird hier noch nicht simuliert. Okay, also das geht auch nicht. Stattdessen machen wir halt wieder das hier, nehmen 100, sagen 2, dann kommen wir auf die gleiche Menge und dann sage ich, wiederhole 3 mal x um 1, mal schauen, wie weit sie da kommt. Beziehungsweise ich mache 150, ich will sie auch ein bisschen schneller haben und mache 2, starte nochmal, also sie steigt schnell nach oben, ungefähr 170, geht nach oben, nach rechts, 150 mal 2 gibt 300, ja, das ist zu kurz, ich müsste also hier noch ein bisschen weiter nach rechts. Konkret ist ja Ziel, wenn ich es anklicke, bei x 200 und Start, bei minus 200, das heißt, ich muss 400 nach rechts kommen. Und jetzt, aktuell, fliegt unsere Drohne bloß 300 nach rechts. Das heißt, 400, wie erreiche ich das? Bei der Geschwindigkeit 200 mal 2. Okay, probieren wir es aus. Drohne geht nach oben, schnell oder schneller. Und bewegt sich nach rechts, bis sie zielgenau über dem Landebereich, dem Landefeld ist, hoffentlich ja funktioniert. Jetzt müsste man noch das Landen programmieren. Das kannst du ja selber rausfinden, wie das geht. Kleiner Tipp, es ist ziemlich einfach. Du musst diesen Block hier nehmen und das Minus verändern, aber eben in den Negativbereich. Das heißt, du musst Minus einschreiben. Ich lasse dich da aber mal machen, selber versuchen. Den Link hier, den versuche ich noch ins Video reinzukopieren und sonst kommt der eben doch mit dem ersten Dossier mit. Ich hoffe, das hilft und ähm, wünsche dir viel Spaß mit diesem Kapitel und hoffentlich noch weiteren Kapiteln und Videos. Tschüss, schönen Tag.